Ja, grüß euch! Freut mich, dass du wieder eingeschalten hast. Der Tiroler hat mich da in seine Gegend eingeladen und er möchte mir ein bisschen da was zeigen, also bleibt dran! Der Tiroler hat mir da Schützengräben gezeigt. Wir wissen aber nicht genau woher die kommen, woher die stammen und die schauen wir uns jetzt ein bisschen an. Da steht Nazis raus. Der Tiroler meint, wir dürfen dann deswegen rein. Wow. Aufpassen, alter Mann. Ja, der alte Mann passt eh auf. Alles. Da war übrigens auch kurzfristiger Überlegung, dass ich da die 24 Stunden verbringe. Aber das war mir dann zu riskant gesagt. Du auch aufpassen, junger Mann. Ja. Halb alter Mann. Halb alter Mann. Da okay, alles ein bisschen rutschig. Wow. <lacht> Alter alte Mann ist gestürzt. Ja, wieder kehrt Marsch.